Heute darf ich mal mit dem Schwarzfuchs von Adventure da Horn. Da Horn, ist richtig eine Schneeschuhwanderung machen. Ich freue mich sehr über die Einladung. Wie bist du denn auf deinen Blog gekommen, auf dein Thema gekommen? Oh, das ist jetzt eine schöne spontane Frage. Das ist das ist wirklich <lacht> spontan. <lacht> ja, ich dachte mir einfach, wir ja. haben so eine tolle Natur vor der Haustür. Du musst nicht zum Yukon fliegen oder nach Kanada, sondern wir haben den Lech und das Ammergebirge. Und so entstand Adventure da Horn. Was erzählt jetzt über Geschichten in einem Block? Über spontane Aktionen, erreichbar innerhalb von 100 Kilometern von meinem Heimatort und die Vermischung aus Geschichte, Sport und ein bisschen Natur. Wie findet man Informationen über dich? Wo kann man deine Geschichten finden und deine Bilder? Auf äh, schwarzfuchswidestier.com. Und dann alles, was dazu gehört. Facebook, also Instagram, Facebook, Instagram und Twitter. Und Hashtag Adventure the Home. Genau.